mal schauen welche fröhliche Seele mich jetzt weckt. Stimmt jetzt ab. Ja, könnte es sein. Ihr könnt absolut nichts gewinnen. Mhm. Okay, ich weiß gerade. Ich Namen vergessen. Hier ist noch mal gold Mary oh, Mann, ich das jeweils gesagt gleich im ersten support kann man nur von leuten geweckt werden ja in einmal mit dem man support hatte ich weiß es nicht Jedenfalls, ja, und willkommen. Mein Name ist dann die RP und ich begrüße euch zurück zu das bei Fire Engage heute, wie man sehen kann und wie man vom Titel wahrscheinlich sehen kann, knöpfen wir uns Roy's Sidequest vor. Ich habe eine Menge Bandgespräche, aber lassen wir das erst mal machen. Wir am Ende, erst mal wollte ich die eigentlich auch schon machen, aber das war, weil ich eine vierstündige Aufnahme ist ja da, hatte, ich einfach keine Lust mehr. Dementsprechend wir jetzt heute am ende des parts eine Spazen menge geben ich habe bestimmt so nicht über zehn oder so einfach nur weil ich meine neue charakteren hier alle einige fähigkeiten gegeben habe ne, und einige Embleme hochgelevelt habe und so mit meinen neuen charakteren wollte ich ehrlich gesagt auch ein bisschen hier oder oh haben wir neue sachen einige äh, supports und so freischalten aber die sind ja alle nicht im sommer herumlaufen gewesen ganze Zeit also ich konnte ihn also also Neil war hier die ganze Zeit aber die hat hier am am Pol die ganze Zeit gechillt geschickt kann kannst es nicht mit denen interagieren weil die anderen am schlafen sind ne? also ja, da war ein bisschen doof ähm, das hätte ich eigentlich schon ein paar supports mit denen freigeschaltet aber konnte ich da nicht machen naja, wie sieht es jetzt aus Ich hab, wir sind immer noch gleichen oder nee. äh, oder immer noch keiner von denen doch hier Madeleine am Schwimmbad hoffentlich sie nicht doch ich glaube ja nee, da ist sie am Schwimmen aber lass dich nicht stören Mädchen ich kann nicht mit denen interagieren weil die halt bei einigen Sachen kannst du halt nicht mit denen interagieren mit dem die nicht so am Schwimmen sind oder am Schlafen also nichts mit dem machen verdammt ich kann immer noch keinen von denen hier also ja mit denen konnte ich keine Supports zu machen die die flüchten doch von mir und jetzt wagen aber mit anderen charakteren habe ich hier Supports freigeschaltet ne? das sind alles noch das sind alles hier die vier winde oder Bluthunde was auch immer ne? also gut ja ein paar sehr offensichtliche supports freigeschaltet ne? zum beispiel morbier und madeleine wie wird das aussehen treffen die sich hier zum ersten mal oder oh, oh, Du warst ja Ja. von dieser Welt, gesagt? Jetzt ja. ist ein bisschen awkward, ne? nicht 異なるそんな ich habe das juste aus der glatt eager wir haben noch nicht そう ja, das ist super awkward. Irgendwie, ne? wenn man so darüber nachdenkt. So, Namen: Celestia und Gregory. Ja, die haben sofort natürlich Sachen freigeschaltet, also sie zum Schwimmen und zum Stall und was er also sich nicht zum Obstgarten geschickt haben 元4人 ja, bitte. Ich glaube, nur so vorbei, so. ja ich bin ja kommt so vor als könnte ich ihn immer noch hören äh, ich bin hier hallo habe ich das あなた<笑> 自分 okay. so 真面目 diese 声 jetzt irgendwie im Support zu sehen. So, dann haben wir die beiden, auf der und nee, so. ist Du ja, naja, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, die immer neue Steine jetzt. Den Inventar bekommen, als sie uns angeschlossen haben mein Stein ist effektiv gegen Pferde. So. wie den, der irgendwie ein Stein mit, der gegen berittener Einheiten gut ist, so gut, das. So, dann sage ich euch mal hier, was ich so ein bisschen gemacht habe auf Screen in Sachen Teamaufstellung. Ich habe natürlich bei 12 Charaktere parat. So, hier ist die Sache. ne? Ich habe. Screen habe ich mal die Arena-Kämpfe gemacht und damit habe ich geschafft. Ich glaube, ich habe einmal mit sie gekämpft, aber mit ihm. Deswegen haben die schon so ein bisschen Erfahrungspunkte. Ne? Ich dachte, ehrlich gesagt, ich würde mit zwei Kämpfen mit ihnen er hat nämlich eine Menge Erfahrungspunkte bekommen. Ich dachte, ich würde mit zwei Kämpfen schon ein Level Up bekommen, aber ne, war nicht der Fall. Ähm muss ich halt so trainieren auf traditionelle weise so mein üb äh, mein ursprünglicher plan war Madeline zu einem dingen zu machen zu einem magie -Kanonier. wie heißen die ja yep, genauso aber ich habe mich so ein bisschen mal über die klasse informiert ne? und so wie ich das verstanden habe magie kanonier die stärke von den Magie-Kanonier hängt von Stärke und Fähigkeit ab. Ne? Normalerweise ist so, Stärke beeinflusst halt den Schaden, ne, den man macht, und Fähigkeit beeinflusst die Treffsicherheit. Ne? Und Magie-Kanonier funktioniert irgendwie so, dass die Stärke von Fähigkeit, also Behendigkeit, abhängt und die Treffsicherheit hängt von Stärke ab. Also genau umgedreht. Und ja. Ähm. Ich habe sie mal zum Dings gemacht zum Magie Kanonier, so zum gucken, wie ihre Werte so sind. Ne? Äh, die sind nicht so gut, <lacht> weil sie hat nur zehn Fähigkeit. Sie hat sehr viel Treffsicherheit wegen ihrer hohen Stärke, aber sie macht so gut wie gar keinen Schaden. Also, Magie Kanonier willst du eigentlich jemanden, du willst jemanden zum Magie Kanonier machen, der eine Menge Fähigkeit, also beendlichkeit hat. Ne? Alfred zum Beispiel, Alfred wäre zum Beispiel ein guter Magie Kanonier. Ich habe irgendwie gehört, schon soll irgendwie sehr gut sein, weil er irgendwie viel Stärke und Fähigkeit hat, ne? Stimmt das? <lacht> irgendwie na ja, er hat Stärke und Fähigkeit 20. Von daher war irgendwie vollkommen egal, ne? Also er ist irgendwie mal so ein Musterbeispiel gewesen, weil ich so gewonnen habe, sie war eigentlich auch nicht schlecht. Aber ja, ich habe mich dann, dann doch entschließt, ich habe mich dann doch entschlossen, Madeleine einfach so zu lassen, ne? haben wir eben zwei Generäle, die extra benutzen was es Ist nicht so, was hätten wir einige Klassen nicht doppelt? Ne, wir haben zwei, wir haben zwei Schwertmeister, wir haben wir haben zwei Weise. Ne? er hat mehr Stab als sie aus irgendeinem Grund. Wir haben zwei Diebe. Es ist, macht den kohl jetzt auch nicht heiß, finde ich. Das haben wir auch zwei, glaube ich. Der nee, Krieger haben wir zwei, ne? Von da egal. Ich hätte es lieber gehabt, wenn sie irgendwie als Schwertgeneral oder so reingekommen wäre. Nämlich alle Generäle von jedem Waffentyp. Da wäre nicht schlecht gewesen. Aber dann verliert sie irgendwie ihren S-Rang in, in X. Und ich weiß ja nicht, ob wir irgendwann noch so eine super axt bekommen oder so. Und ja. Ich lasse sie einfach so, wie sie sind. Ich will sowieso alle Charaktere immer in ihrer Standardklasse lassen. Nicht irgendwelche komischen Kombinationen auszuwählen. Ich habe zum Beispiel immer gehört, Anna hat irgendwie den höchsten magie wachstum ich meine hier sieht man das nicht weil sie halt ein krieger ist ne? aber wenn man sie zu einer Magierin machen würde dann würde sie irgendwie die meiste magie von allen charakteren haben deswegen tun wir leute irgendwie sagen oh, anna ist eine perfekte magierin ne? irgendwie die stärkste magier im stuhl im spiel ne? aber von daher ich lasse jetzt die charaktere so wie sie sein sollen ne? ich bin nicht so ein fan irgendwie so charaktere in so komischen klassen irgendwie einzuschicken die, die gar nicht waren ich lasse halt immer mehr so ich kann das nimmt irgendwie so weit ich meine immersion irgendwie so aus hier so meine ich weiß gar nicht von immersion auf deutsch heißt ne? immer ist irgendwie so weit nicht wie sehr man sich in das spiel irgendwie so vertieft nämlich an ne? Meine Vertiefung ins Spiel ist dann irgendwie, weil ich ein bisschen ruiniert werden, wenn ich irgendeinen Charakter in irgendeine Klasse reinpacke, mit denen die irgendwie nichts zu tun haben oder so. In der rollen spielen jedenfalls. Was packe ich hier rein? Ich habe keine Ahnung. So, ähm, ich möchte noch zwei Sterne mindestens bekommen. Komm schon. Mittel kriege ich immer durch dieses dieses Weihwan-Reiten hier. Und da ist kein Problem. So. Dann gehen wir natürlich noch was essen. Ne, vielleicht kriege ich irgendwie noch einen Supporter durch mit den neuen Charakteren. Und ja, dann gehen wir schon auf ins nächste... Ich sagen Story-Kapitel, aber ne, wir gehen zur... zum nächsten Paralog. Ne, so. Wir haben ja einige neue Charaktere mit wem will ich denn ich würde sagen die beiden als erstes ne? die irgendwie die wichtigsten sind so das ist doch nicht schlecht aber das mag Nell nicht so ja, komm schon da wäre perfekt gewesen ah, ich hätte gerne geschicklichkeit geschicklichkeit ist immer das wichtigste Dann Nehmen wir zwei andere nehmen wir als lässt ja und gregory hm jemals lässt ja ein madeleine hmm. Hmm. Ach komm schon man das ist ja und fall ich glaube die können alle miteinander supporten ne? Da kann ich drauf geachtet hier gregorien madeleine was meine geschicklichkeit man einfach nur ein gebratener fisch was komm schon man so, ich könnte den zwei geschicklichkeit geben das wäre eigentlich auch nicht schlecht na ne? hm, ah, ja, das ist auch gut so, ich hätte immer magie anstatt resistenz ja wenn das hier reinhaut wäre natürlich gut was ist das äh, nusskuchen äh, Ups, ne? Also ich verwende, die können alle untereinander supporten, ja, wenn ich mit irre, ne? das ah, So hat freigeschaltet. Okay. Sieht aus wie so ein Weißmagier aus. Final Fancy. So, und ich habe trotzdem meine Resistenz bekommen. So, diesmal weiß ich aber ganz genau, dass die. Ich habe da halt beim letzten Mal immer noch nicht nachgeguckt, dass wir halt äh, Bonus bekommen vermessen. So, dann haben wir noch drei Unterstützungsgespräche. Mal, nee, zwei, ne Wenn nicht, machen wir erstmal ja, machen wir die, die beiden. da mache ich denn gar keine Geschenke geben Cool. Ja, das Rein, ich rein, ich weiß, wie ich schon die... in das, Warum geht das überhaupt nicht? Warum können wir uns nicht in Drachen verwandeln Ich so habe das Gefühl, wer das so ganz am Ende, ne? Das ist irgendwie so hat letzte, was wir tun im Spiel, ne? Er ist ein Drache. So. Ich habe übrigens aufgefallen, Gregory bzw. sind die einzigen Charaktere mit grünen haaren im Spiel, ne? Mal grüde Haare werden immer gleichgesetzt mit mit Drachenleute oder Lachen äh, Leute mit äh, göttlichem Blut oder irgendwie so was. Das irgendwie so eine Anspielung sein? Und äh, Celestia und ist ne? Die sind ja auch Drachenleute, ne? Also müssen die sich ja irgendwie auch irgendwie verwandeln können in Drachen, ne? Ich weiß es nicht. Egal. Ich schmeiße schon wieder einige Theorien raus, die wahrscheinlich irgendwie eintreffen werden. Ne, ich halt einfach mal im Mund. そのグレゴリー。今後グレゴリー。 この hat で sich 頑張ろうね。ああ、懐かしいが もはや Okay, so dann mal gucken wie er uns okay, wir uns gegenüber weiß. Rafar. 奇跡 傷つけ Okay. Mein Charakter ist einfach zu doof irgendwie. Oder zu naiv, wie fall sagen würde. Und zu checken, dass er irgendwie nicht unser Freund ist aber freund sein will so habe ich hier noch irgendwie was ich habe ich dann jetzt nachgucke ja. so. ah, Jetzt habe ich ja band fragmente ich hatte irgendwie noch 1000 ich glaube ich hatte aber noch gerade genug um alle meine sachen hier so nicht mehr vorgenommen habe zu leveln so dann kann man ja habe ich den brunnen gott ja ne das ist wieder ein paar tage her ja, ne? weil vier vier parts da hatte ich irgendwie vier tage ruhe so das spiel zu spielen klingt als wert irgendwie so eine qual das spiel zu spielen aber gut. ich bin ein bisschen draußen gerade ähm, so finde ich gut dass wir jetzt trotzdem ein paar support dinger freigeschaltet haben mit unseren neuen charakteren ähm, wie funktioniert dieses spiel noch mal? so wir machen heute weiter ich hatte mich schon geistig darauf vorbereitet heute Celicas nebenquest zu machen aber dann bin ich hier die dinge alle nach so da bin ich ja diese dinge alle hier abgegangen und habe noch gemerkt ja oh, warte mal wir haben ja noch reus neben quest <lacht> gibt es ja auch noch ne das heißt wir haben noch eine menge ja vor uns ne wir haben diese neben quest wir haben diese neben quest diese neben quest diese neben quest also roy selica und marv und was ist auch immer das jetzt also nehmen an das ist für mein charakter Weil mein charakter ist jetzt auch im dings hier ein Emblem, ne? Das heißt, wir haben noch 2 3 4 vier Nebenquests und falls noch irgendwelche anderen danach kommen, ne? Also wir haben noch vier Nebenquests. Wir haben noch zwei DLC-Quests. Das sind sechs und dann je nachdem, wie viele Quests noch in der Hauptstory kommen, ne? Ich würde jetzt mal sagen 25 oder 26 mindestens, ne? Also die durchschnittliche Dauer von einem Fire Emblem. 1, 2, 3, 4, wir sind jetzt bei 23 äh, 4 5 6. Nehmen wir mal jetzt an 26, das heißt 7, also das heißt unter zehn Kapitel haben wir noch 9 Kapitel haben wir dann noch alles klärchen. Je nachdem, wie lange die sind, kann das natürlich noch umso länger oder kürzer dauern. Ne? So erfahrungsstufe Level 10 sind wir, außer mit unseren neuen Charakteren. Die sind noch alle Level 1. Da wird jetzt ein eine kleine Hürde sein, die erstmal hier hoch zu leveln. Ich habe den alle bei Left äh, Fähigkeit gegeben, damit die mehr Erfahrungspunkte bekommen. Und die Bandgespräche, die gucken wir uns am Ende dieses oder nächsten Parts an. Ich nehme mal sehr stark an, am nächsten Part, je nachdem, wie lange das hier dauert. Vielleicht auch im übernächsten. Und ja, die ganzen Bandgespräche gucken wir uns danach an. Das sind eine Menge. Aber fürs Erste gehen wir hier rein und machen die Nebenquest vor der Schrein des Siegels ein Ort von großer Bedeutung für Emblem Roy und schauplatz einer Prüfung für den Wirm -Gott. So. Gehen wir da rein. Und ich tue jetzt nebenbei mal kurz meine zugbrücke hier senken beziehungsweise meine Rollo aus, weil ich das vergessen habe. Also, eine Sekunde. Der junge Löwe. <lacht> Ah, wir haben 21 Uhr und in der Zeit werde ich das Kapitel spielen. Wir haben wahrscheinlich ein paar Stunden vergehen. Da wird noch dunkler. dann wird hier jeder reingucken können. Und da habe ich keinen Bock. Ich habe keinen Bock, wieder mit jemandem zu reden, der irgendwie an mein Fenster klopft. Letztens in meinen Dragon Ball Z Let's Play. Wie jemand, was, sich ich an meinem Fenster geklopft hat und sich mit mir über Dragon Ball Z unterhalten hat, so ein paar Minuten. Wenn mich gefragt habe, hey, was ist das für ein spiel und aus irgendeinem Grund kann man irgendwie seitlich irgendwie sehen äh, was ich hier am zocken bin wenn es dunkel draußen ist ja, Murdoch, der name sagt mir was war da irgendwie so die rechte hand des hauptbösewichts ne? 6. und ein charakter 7 als er noch jünger war auf so, einem 6 weiß übrigens auch nicht so gut auswendig bei einem 6 war eines der schwereren feiern alles klar, komm her. Das ging relativ schnell. Die leben sich immer so kurz fassen. So. Wenn ein charakter von der gesammelt, hört sich sein Level und seine Grundwerte. Und wenn du Pech hast, nichts. So, sieht nach zwölf Charakteren aus perfekt. So, der Problem ist, ich habe mich jetzt so um Selika irgendwie so ein bisschen herum gearbeitet, so equipment-mäßig. Also, das heißt, ich habe niemanden Selika gegeben, aber als ich heute angefangen habe, aufzunehmen, ist mir aufgefallen. Warte mal, wir müssen noch gegen Kämpfen, was bedeutet, ja ich muss wahrscheinlich irgendjemanden anderen jetzt hier gleich benutzen und aufstellen hm. so weiter mein das uns mal ja gucken vor allem 6 diese map kommt mir überhaupt nicht bekannt vor übrigens ich habe glaube ich vor allem sechs mal angespielt aber vor allem 6 war eines der schwierigeren feindlen spiele und das war übrigens auch eins von wenigen Fall im Spiele, wo die Verstärkungstruppen im nach dem eigenen Zug aufgetaucht sind. Ne? Also für unerfahrene Spieler hört sich das jetzt vielleicht nicht so schlimm an, aber das ist das Schlimmste, was du machen kannst im Feiernblim. Stellt sich mal da vor, ne? Hier kommen Verstärkungstruppen, ne? Hier kommen Verstärkungstruppen, ne? Und Verstärkungstruppen im Normalfall im Fire Emblem funktionieren so, ne? Die kommen. auch oh, ich habe ihm gegeben, weil <lacht> er hat jetzt niemanden mehr ausgerüstet, sehe ich gerade. Verstärkungstruppen kommen normalerweise immer am Ende des gegnerischen zuges ne? Das hat den Grund, damit ja Verstärkungstruppen nicht direkt agieren können, sobald sie aufgetaucht sind, ne? Wenn die am Ende des gegnerischen Zugs nämlich kommen, dann ist der Gegner nämlich mit seinem Zug schon zu Ende. Und dann kommt irgendwie so hier. Hö! Verstärkungsgruppen, ein, zwei, drei Leute, ne? Und dann bist du wieder direkt am Zug, ne? So machen es die meisten feiern im Spiel, was auch gut ist, ne? im 6 allerdings hatte Verstärkungsgruppen, die aufgetaucht sind nach dem eigenen Zug. Und das funktioniert dann mehr oder weniger so, ne? Du bist gerade mit deinem Zug fertig, hast zum Beispiel einige Charaktere hier platziert, ne? Denkst du so, okay, ich bin vorbereitet, Zug ende, ne? Aber weil die Verstärkungstruppen nach dem eigenen Zug kommen, tauchen dann direkt hier so, oh, dut, dut, dut, dut, so drei vier Leute auf, ne? Und der Gegner fängt mit seinem Zug an. Und die Verstärkungstruppen können sich natürlich in dem Zug bewegen, in dem die aufgetaucht sind. Das heißt, du machst einfach irgendwie, du spielst einfach dein Spiel, denkst du so, oh, ich platziere mal eine Einheit hier hin, ne? Und dann mitten aus nichts so 4-5 Leute, ne? Der Gegner fängt mit seinem Zug an, dut, dut, dut, tot. Und du kannst nichts dagegen machen, weil was willst du dagegen machen, ne? das ist voll unfair deswegen macht man so weit nicht hier im Fire emblem ne? darauf kannst du nicht reagieren da kannst du noch so gut in dem spiel sein wenn du wenn du irgendwie verstärkungstruppen nach deinem eigenen Zug kommen dann kannst du nichts dagegen machen wortwörtlich. wirklich das war dämlich gemacht deswegen macht das auch niemand deswegen mag auch niemand so Pandreo oh, ich oh, bitte sagt mir das Celica halbwegs gelevelt ah oh, sei Dank weil ich habe meine charaktere jetzt hier so ausgerüstet damit die so um Celica irgendwie sind ne weil ich gewusst habe ja wenn wir gegen Celica kämpfen dann kann ich ja Celica nicht benutzen ne aber dann habe ich gemerkt oh warte mal ich will vielleicht lieber Royce Quest erstmal machen ne so na ja, gut er ist auch charakter ist jetzt der Einzige, der jetzt hier nicht Dings hat. Und ich habe, man hat vielleicht gerade gesehen, ich habe jemanden Camilla ausgerüstet gegeben. Ich habe an glaube ich Camilla gegeben, weil wir sind manchmal, wir sind mittlerweile so an dem Punkt, in dem es sowieso egal ist. Ne, ob ich jetzt irgendwie den DLC-Embleme ausrüst oder nicht? Ich habe jetzt schon dlc charakter auf meiner Seite, die alle übrigens zehn Level unterlevelt sind, weil da wird ein Spaß. Ne, da wird ganz schön schwierig ehrlich gesagt. Deswegen, ja ich mir einfach gedacht okay gibt es einfach irgendwie charakteren die jetzt embleme also ne? wir haben jetzt noch ein Emblem übrig -E wir verteilen können und ich gebe dann einfach mal irgendeinen ja der die ring ringe mein hauptcharakter meine Hauptcharakter werde ich sowieso nicht so ausgiebig benutzen weil er schon level 15 ist das heißt ich werde wahrscheinlich erst meiner anderen charaktere hier alle leveln ich würde schon fast edelgard geben und ne? edelgard die mit oder chlor zu verwenden auf kosten einer eigenen Pfündnis. Habe ich da nicht schon mal irgendwann benutzt? Das kommt mir bekannt vor. Oh gut, dann gehen wir die mal, mal Edelgard. Mal warum nicht, ne? So, alle anderen Charaktere sind vorbereitet und ja, wie gesagt, die sind alle zehn Level unter, aber eigentlich hier vorgesehen ist vom Spiel, ne? Ich meine, sie ist damit 20, meine meine beiden Drachen sind auch Level 20, aber die sind die beiden sind auch mit aber mehr oder weniger level 20 die sind halt nur eine erfahrene klasse das heißt sie sind level 20 1 und die sind halt level, level 20 ne das heißt die können auch bis level 30 oder 40 oder so auch immer maximum ist roy hatte glaube ich gerade level 40 also nehme ich mal level 40 ist das maximum was bedeutet meine diebe und meinen tänzer die sind alle auch unterlevelt ne? aber wie gehen da bitte die bekommen doch gar nicht so viele erfahrungspunkte Jetzt kopf ist erst Level 26, ne? Und er ist also 25. Kommt mir irgendwie so komisch vor. So, er hat als Einziger nicht respektive Lehrkraft, weil er als Level 15 ist. Er wird nicht so viel Erfahrungspunkte bekommen. Ja, so, alle bis auf, ich glaube, fall weil er schon von bei hier respektive Lehrkraft hat. Also ja, ich habe jeden hier mit Bayleaf trainieren lassen, damit die alle Erfahrungspunkte bekommen. Und ja, jetzt müssen wir irgendwie gucken, ob wir das hier schaffen. Hier sind eine Menge Dracheneinheiten. Cool. 124, 124. Wenn ich hier jemanden hier hinpacke oder hier, da wäre nicht schlecht. Aber da komme ich nicht hin. Da so, wir haben ja los ne? Der hat eine Menge Verteidigung. Der 42 Verteidigung. Der kann nicht alles hier tanken. <lacht> okay, cool. Das habe ich ich habe jetzt immer noch die Charaktere alle nachgeschaut, ne? So, Roy ist natürlich der Schwächste von allen. Der wird wahrscheinlich sowieso irgendwann auf uns loskommen. Ne? ich kenne doch. So Meteor. Mhm. Und ja, ich habe mich dagegen entschieden, dir irgendjemanden zum kanonier zu machen. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, da wird das Spiel ein bisschen zu ein vereinfachen. Ne? Außerdem also, weiß ich nicht, wen ich das machen soll. Ja, die, der Problem ist, wenn ich jemanden zum Magiekartenuni mache, dann fangen die wieder auf Level 1 an was nicht schlimm ist weil die behalten immer noch ihr wert und also was war bedeutet dieser charakter wird am ende des spiels irgendwie deutlich stärker sein als jeder andere, weil er schon wieder auf level 1 angefangen hat und dann wieder erfahrungspunkte und level und so alles bekommt ne? da gefällt mir irgendwie nicht deswegen weiß ich nicht dass ich dann einfach so wir haben jetzt zwei magier ich habe 39 schaden irgendjemand Gregory oder Pandreo hatten... Ja, du hast eine Menge Resistenz. Aber du bist, glaube ich, auch voll langsam, ne? Nö, bist du nicht. Du machst 36 Schaden. Du machst 8 Schaden. Ja, Pandreo ist der Einzige, der irgendwie da reingehen kann, glaube ich, ne? Dann packt Pandreo hier hinten, ne? kommt sich um die. Packt ihn vielleicht daneben für mehr Schaden, ne? Ähm dann haben wir hier die Silberäxte, drachen leute ich meine da muss ich ja eigentlich nur louis hinpacken wo ne? ist der einzige der jetzt hier reingehen kann und die alle anlocken kann die kommen dann wahrscheinlich danach direkt auf uns los ne? hm, ich weiß nicht ob ich alle von denen anlocken will ich habe glaube ich genug leute die sich um die alle kümmern können ne? ich habe Anna mit einem bogen ich habe kein Elfenwind hier irgendwo dabei. Ich habe eine Menge Dracheneinheiten gesehen. Ich glaube, Dracheneinheiten waren sehr geläufig im Feiern 6. Ne? Das heißt, warum gebe ich dir Elfenflut ganz sehr? Ich habe gar nicht so viel Elfenbind. Oh, okay, dann gehen wir der Wind, obwohl du besser ja wahrscheinlich nicht gebrauchen können, weil. Okay, das Ding warum sollte ich jemals ein Eisenschwert benutzen? Was habe ich ja eigentlich gedacht? Weil Eisenschwert ist schwächer, aber tut hat die gleichen Werte. Warum sollte ich jemals ein Dings benutzen? So habe ich nicht dabei. Ne? So, da kann man Celestia ja nach rechts schicken. so kann sich auch eigentlich um die Kümmern. Ne? Er hat eine Ausweich von 91 kann aber bestimmt auch gegen die leute da ankommen 33 sie können eigentlich auch denken wow, sie hat eine menge Verteidigung sich gerade wenn helden so wenn ich mal einen anderen außer gregory dahin schicken der hat ja tank kann werden noch eine Pandreo der Pandrea wollte ich dahin schicken ne? andrea ja. Andrea schickt hin mein Hauptcharakter. Und der Rest kümmert sich dann rechts um die, um die äh, Dracheneinheiten. Ich nehme an, die kommen alle auf mich los. Ne? Dann gehst du auf die los. Hast du eine Vulkanaxt? ist effektiv gegen fliegende Einheiten. So, laufen der britten eine Einheit äh, Ritter herum habe gelogen, Magier. So, eine Anna hat die Okanax. warte mal, gehen wir ihr lieber die Okanax, weil Anna hat schon was gegen fliegende Einheiten. Ne? Anna hat schon ihre Bögen hier für fliegende Einheiten. Ja, der Rückblicken betrachtet ist das voll dämlich, ihren Dings zu geben. So, ach ja, die Hauptwaffen von von denen habe ich übrigens auch einmal hier hochgeballert, hat dann irgendwie nur so ein Silber, also kostet, was nicht so viel ist. So, allerdings haben die nicht die Werte, die ich wollte. Ich hätte gedacht, er wird irgendwie mehr Treffer bekommen, wenn ich halt level aber er bekommt nur mehr Stärke und sie bekommt mehr Treffer mit ihrer Lanze. Also genau die falschen Werte, die ich haben will mit denen. Also ja, ja gut, ich würde sagen, dann war es Edelgard ist auf Level 1, aber was soll man machen? Ne? Ich rechne sowieso nicht damit, dass ich jetzt hier eine Menge Kämpfe mit meinem Hauptcharakter mache. Das heißt, er wird sowieso nicht so viel Dings bekommen. So, Gut. Der junge Löwe. Alles ja, klar. Ähm, weiß nicht, wie schwierig das ist. Also, das DLC war schon relativ habe ich von daher weiß auch immer jetzt kommen das nichts color word hätte ich gerne noch von daher da war ja schon da war schon ein riesiger sprung in sachen schwierigkeiten ne deswegen weiß ich nicht ob hm, hat jemand hier ah, ich werde glaube ich eher wind benutzen ne Na komm, egal ich habe sie im komboy von daher egal also, im Gegensatz zum DLC wird das ja wohl nicht so schwierig sein. Ne? Ich habe jetzt wieder meine eigenen Charaktere. Ich habe jetzt wieder voll Kontrolle über alles. Ne? Von daher, boom. Ja, guck mal, mal wieder abläuft. Ne? Ich weiß natürlich, ich tue mich hier schon wieder hier. Selber hier nennt man das Jinxen, indem ich das sage, aber oh, die Musik kenne ich, der äh, Ausweich, aber oh, der wird nicht so gut treffen können. Aber oh, ich hatte eigentlich gedacht, du könntest mehr Leute hier anlocken. Das ist ein bisschen enttäuschend. Da kann ich auch direkt. Ich zum wirmtöter 32 du machst 15 schaden wenn du da ein bisschen kritisch wäre natürlich nicht schlecht außer du hast ein selber klinger wäre natürlich auch nicht schlecht ne? kein erst vollgang für mich hier. Ich Baudau. Baudau. Okay, wenn ich sowieso nur einen anlocken kann dann gehe ich halt mit ihnen da rein ne? Okay, so wie dazu. Ja, Luis hat jetzt nicht so gebracht. So, dann packen wir dich hin, ne, Habe ich gesagt. Ich jetzt gar nicht auf Heilste geachtet aber ich glaube, ich habe genug. So, ich packen wir hin. Jetzt sage ich noch der Gegner schon ferngefahren, kein Schaden. Uh. Oh. Hm. Ja, aber ich kann so Band Erfahrungspunkte kommen so hat irgendjemand noch support mit pandreo wenn wir ausweichen also was Nö. ehrlich niemand niemand niemand mag pandreo niemand mag pandreo Uhe, niemand mag mir aus hm, ich kann doch Celestia ja eben packen jetzt so ich darüber nachdenken weil ne? sie wird dann wieder von allen ja Das wird sie nicht überleben. Ne? 41, nee. So, ich pack, weil die Situation, die Situation sieht ein bisschen hab ich aus. Ich pack Raffael mal dahin, ne? Damit er zur Not tanzen kann. So, ihr man euch dann um die ganzen Drachen einleiten. Jetzt ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir niemanden hier brauchen werden, außer andreo und vielleicht das macht sie noch mal Steinader. aber auf im einen schritt hier vertan natürlich okay, cool ja, natürlich habe ich ihr äh, korn gegeben Da muss ich natürlich noch jemanden haben, der jetzt hier die Magie erledigt. Ne? So, du hast eine Menge Resistenz. Ah, du bist auch Gregory. Aber dich brauchen wir wahrscheinlich gleich hier. Ne? So, dann packen wir dich mal hier hin und dich hier. Da dürfte jetzt eigentlich nicht so sein ne? ja. nicht am Doppel und einer ja, so ungewohnt jetzt wieder so eine normale Quest zu machen ne? 72 Warte, ich darf habe nicht richtig getroffen nee, normale Musik und so was alles zu hören meine Charaktere mit ihren üblichen Waffen und so zu sehen. Nicht schlecht, ne? So. Ah, oh, und da kommen sie auch noch, das war. wie aus den Legenden. So einen habe ich noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass in diesem Spiel überhaupt Weibern vorkommen. So, das ist natürlich wieder so aber die sind nicht so okay doch 39 Mann, aber ist okay also danke hier niemanden hinpacke, der jetzt hier vollkommen zerstört wird So, ich würde glaube ich in den bildern ja gerne eingehen aber ich erreiche natürlich niemanden hier so wert du hast Rapha äh, du hast beide Also ich meine, einfachste wäre natürlich hier in die Wälder abzuwarten, ne, aber da besteht trotzdem immer irgendwie das Problem, dass ich vielleicht drauf gehen könnte mit irgendjemanden. Okay, ich werde wahrscheinlich nicht darum herum Ja, er kann da nicht mal zu tanzen, weil sind eine Menge Gegner. Noch wie mache ich das? Wenn ich hier so mache, wäre eigentlich nicht schlecht, ne? ah. Ich könnte auch mit mit wo ist er? Hier will ich wahrscheinlich hier die Leute erledigen, wenn ich halt überhaupt kann. Nee. Also ich mache Dinge, ja. So, ihn habe ich mal gegeben, genau so ich meine 72 ist ja definitiv einmal ja krippen können dann ne? da kann ich ja noch mit dem bogen erreichen ne? Na, guck mal her, stück ja 72 ist eine menge Kritchance drei von vier angriffen müssten theoretisch krit sein ich bin schon ein bisschen verwundert hat wenn ich dieses eine thema hören vom feiern dem 6 das immer so geht des irgendwie hat meist wiederholte thema überhaupt da wird man, da wird man irgendwie weiß ich nicht hat man so oft in dem spiel das hat, hat irgendwie halt einfach das einzige Thema. Uff. Uff. Hm. <lacht> hm. Ach er kann mit dem Ding auch werfen, stimmt. Ja, so, die beiden sind natürlich nerviger, ne? Mache ich dagegen. Du bist nicht schnell genug, um zu doppeln. Ich solange ich eigentlich Charaktere rein platziert, die, äh, die nicht mit zwei Treffern down sind. Solange ich okay, ne, 39 Datei ist und sie. Ist down <lacht> 39, das ist 24 mal 2 und sie hat auch mit ich glaube, mit ihr will ich nur heilen. Dann war wie ist dieses wie ist dieses erste Kapitel eigentlich jetzt schon so nervig? Ja, sie hatten wir am Töter Kohl. Cool. Ich kann aber niemanden erreichen. So, ich glaube, ich muss meinen Hauptcharakter hier ein bisschen aufräumen. Ähm, Wer so stark genug, einen Schlag zu erledigen? 16 mal 2. Äh. 26 ist ein bisschen zu wenig. Okay, hier, das machen wir jetzt, ne? Wir machen das hier. reicht äh. Ich, ich werde wohl nicht darum kommen, Dings einsetzen zu müssen. Mikaya. Was nicht schlimm, ist. weil hat eine Menge Erfahrungspunkte. So. so da müssen wir leider ein bisschen Erfahrungspunkte verschwenden und ihn kaputt boxen, ne? Nichts mit Dings kaputt. Nö. Oder du sollst schatten mit... Nein. So viel Schaden war man leider noch nicht so, jetzt weil ich kaputt boxen so also bin ich auf alles gut. So. Und du bist auf jeden Fall nicht tot. Ne? Du bist schnell genug. 24, du doppelt sogar. Du machst. Ähm auch gar nicht dings einsetzen, sehe ich gerade. So, möchte ich hier platzieren, ne? Ich werde er den hier machen, ne? 17 halt sie. Ah, gucken wir erstmal, was hier noch so passiert, ne? So, was ich gut finde, ist, sie kann Gegner in Langbogen töten. das ja, ist nicht schlecht. Ich würde sagen, wir gehen auf dich los. Ne? Oh, sehr cool. Sehr cool. So, jetzt kann ich auch was weit Glück. Glück oder so. Hm, ne, ich brauche ich muss mal darauf hoffen, dass du mit der Orkan-Axi e triffst, weil ich doch wahrscheinlich mit Kaya einsetzen müssen. außer jetzt Erster Kill mit Madeleine. Und guck mal, wie viel Erfahrungspunkte sie bekommt. Ne? So, ah ja, stimmt. Geschicklichkeitstip. So, dann müssen wir mit Rafael tanzen. Ne? Geht nicht anders. Manchmal ja. vier Leute. Ah, jetzt soll es ne? aber in der Zeit, bis Roy auf uns kommt, werden wir schon wieder genug Band, Dingens, Leiste, was auch immer bekommen, um hat wieder zu füllen. Ne? Ich nehme an, bis am Ende Baum hat noch, ne? seit Zeuge meiner Macht, Göttlicher. Also wenigstens ein sehr gutes Level ab. So, mit was kannst du? Mit, mit, mit Tomahawk. Halt. so also funktioniert, wäre natürlich nicht, nicht schlecht, ne? Okay. So weit. Madeleine den trifft. So. Irgendwie, war tanzt irgendwie hat der Tanz jetzt hat nicht so sehr gebracht. Mit eigentlich nur für Madeleine jetzt einmal getanzt. Sie bekommt so also viele Erfahrungspunkte. Sie bekommt so viel, also so viel Geschicklichkeit. Rivalität, was? So, ähm. so, was ich natürlich machen kann, ist jetzt wieder. So, lief sehr viel besser, als ich gedacht hätte, ich gesagt. besser wäre natürlich wenn sie jetzt hier noch ihn erledigen könnte ne? aber geht leider nicht 24 so ähm, da haben wir noch ein magier mit bolganon vor die mir ja leicht nervig werden ich glaube du kannst dich um den kümmern ne? ich habe es doch um, dich um den zu kümmern 39, das ist jetzt nicht so viel, ne? Obwohl die Drachen da wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? Ich muss mir kaya ja einmal hierdings einsetzen, habe ich so Gefühl. Geschicklichkeit 17, sie wird definitiv wieder leben können, ne? Haben wir den hier, ne? Den Sonnenbogen aber wir ja auch noch. Ich mein, jetzt nicht so, aber man zum dich. Aber wenn ich hier Dings gegeben hätte, am Wert an etwas, du hast nur Wind. Äh... So, ich gehe mal hier hin, weil sie halt, halt auch aus. Ne? wer so, läuft den jetzt hier in Gefahr zu frecken 31, das sind 39, das sind 8 mal 2, das sind 16. Oh ja, sie ist sowas man tot. Das heißt, wir müssen relativ früh schon hier mit Mikaya Dings einsetzen. Was nicht schlecht ist, ne? Weil Mikaya bei Left, die geben viel Erfahrungspunkte. Wenn wir hier Dings einsetzen. Großes Opfer, ne? deswegen habe ich den beiden auch bei left und michael gegeben damit sie halt als teiler fungiert schneller erfahrungspunkte bekommt und so Ne, weil es bekommt ich tanzen die erfahrungspunkte ja, ja schon level so. mhm. ab ja, da muss ich natürlich hier wieder hoch ne? So, wir sollten eigentlich alle überleben, ne? Du überlebst hat du überlebst hat äh, Oh ja, du überlebst das. weiß 30, ich, mein Gott. Du kriegst eine Menge Schaden. Raphael könnte ja noch. Oh oh. <lacht> ähm. Ja, Moment. <lacht> Schicklichkeit 16. Wenn ich, wenn ich dir die Dings gebe. Ja, warte, mal, er wird gar nicht gedoppelt, ne? 15, nö. Die haben Lanzen, die gehen aber wahrscheinlich sowieso eher auf Dings los, ne? Aber jetzt keiner mit Schwertern. Na, dann packen wir dich hin, ne? Was sind ja so blöd und gehen auf ihn los? Ich pack mal hier. eigentlich nicht. Ich meine, ich muss ja eindeutig nichts anderes machen. Ich muss ja keine dörfer retten oder Schatztruhen einsammeln. Von daher ist diese Level automatisch chilliger, ne? Okay. So, auf wen gehst du los auf Madeline? Ich habe keine Kritschon. Verdammt, verdammt, ich hätte ja Waffe noch tauschen sollen. So. Ja gut. Das eine mal habe ich vielleicht etwas Lob verdient. Oh, halt er trifft immer noch nicht. Ey, selbst wirst da nebenhauen, da schon eine Menge Punkte bekommen. Okay. So läuft das hier ab. Ich verstehe. Okay. So, ist aber alles okay, solange ich irgendjemanden schon hier der sich um die kümmert. Ne? Mal kurz hier gucken. 91 ausweichen. Ne? 91, das ist zu wenig. 24, das sind äh, 33. Ich werde liebsten irgendjemanden dahin packen, der die, die ganze Zeit tanken kann. Auch ne? oh, hier sind einige Ritter sich gerade. So. So, meine Priorität liegt natürlich darin, jeden erstmal hier Oh, am mir ist effektiv gegen 76 äh, wie sieht hier mal aus ähm, ja nehme ich also meine mission wird jetzt erstmal sein ja all meine neuen charaktere erstmal zu nehmen anständigen Level hier hochzuziehen, ne? Ich weiß nicht, ob das klar war, ne? Weil ich möchte nicht irgendwie in die nächste Hauptstory-Mission oder so reinpacken. Die werden von Eis erledigt, weil die halt zu so schwach sind, ne? So, ähm, okay, bitte einmal. Das ist immer so eine geringe Trefferchance. Ja, du kannst nicht wieder um ihn. Ne? Kann ich nicht einfach... Na. No. So, ich mache erstmal den ja, ne? hier. Schleich mich da unten an die Ritter schon mal ran. Ich meine, ich so... weil ich den sowieso nicht erledigen kann, dann mache ich halt den ja ne? Ja, weil die halt so ein niedriges Level sind, bekommen die natürlich von allen Leuten ja kriegen die ja für jede Aktion relativ viel Erfahrungspunkte. Ne? So und deswegen gibt es die Charakteren am liebsten noch etwas schwächere Waffen, damit die halt besser treffen. die bekommen jetzt durch jeden zweiten kill ja ein level up ne? So, 1 2 3 4 5 Dann gehen wir mal hier in man den, ja dann kann man sich gregory um den 35 37 nicht äh, 14, oh man bist du langsam, aber ah. und so keine. Na gut, so, am liebsten würde ich ja sie äh, irgendwo im Packen, damit sie sich um die Leute da kümmert. Ich habe gefühl die werden nervig gleich, ne? Da wird nervig hier So, ich lasse sie mal auf mich zukommen, ne? Am liebsten würde ich jetzt jemanden hier hinpacken, der sich um die alle kümmert. Jemand mit der Axt, jemand mit dem Schwert, ne? Ich glaube, du wärst eigentlich nicht schlecht. Hast du du hast den wirmtöter Sehr gut. Ich hoffe, der macht auch halbwegs Schaden. Gott. Sie hat eine Menge Verteidigung. Sie wird hat ja wohl 41. Das heißt, oh ja, sie wird das ausweichen. Ne, das ist wieder eine andere Sache, aber... So, benötige ich ja jemand Heilung. Ich muss irgendwie Erfahrungspunkte bekommen. Oh. Hm. stimmt. am liebsten irgendjemand der schon ein bisschen höher gelevelt ist für mehr Erfahrungspunkte. Ja. Ja. Oh. Cool. so ihn kann ich natürlich auch einpacken ne? ich glaube nachdenke haben wir hier einen... Tun wir mal zwei starke leute hier im packen ne? Ja, diese Schützen direkt neben diesen Ritter platziert haben, ne? Damit ich ja nicht hier hingehen kann und mich um die kümmern kann, ne? So, eins, zwei. Ich kann da total reingehen, aber um die zu töten. So, mit ihm werde ich nicht heilen, weil Nell all meine Heilerpunkte braucht. Seht schon, wir sind nach so einem Kapitel aus, wo ich die ganze Zeit glaub, warten muss, bis die truppen ja fertig sind. Wir können auch so lange die Leute in der Mitte sich nicht bewegen, ist noch alles okay. Perfekt, hey, Dimitri, Mann, oh. oh ja, sie macht die Platt und sie hat auch nur so oh da wird ein Massaker yep. <lacht> okay ähm. alles was ich jetzt machen muss ist erstmal hier ihn wegpacken oh ja sie wird jetzt von den vielen angegriffen <lacht> so warte mal warte mal warte mal warte mal ich lass die mal erstmal in Ruhe ne? nicht dass die sich dann auch noch bewegen obwohl das ist jetzt eigentlich auch kein Unterschied mehr ne weil die werden jetzt alle in ihren in ihren Tod rennen ne 24 ähm. was war da gerade 41 das heißt sie macht 13 da ist heißt doch eine Menge Schaden ehrlich gesagt aber wenn sie wenigstens ein oder zwei von denen ausweicht ist das eigentlich nicht schlecht ne? Hm, habe ich gerade einen fehler begangen ich glaube ich habe so gerade ich habe sie ja noch gar nicht bewegt so acht warum nehme ich acht schaden Was? warum nämlich acht schaden ich kann er sieben kampf Kampfgeschicklichkeit plus fünf oh, aber ist egal warum nämlich nur warum nämlich acht Schaden ist wegen Live mhm. ah, ah okay ja okay ja das ist perfekt dann ne so so die Leute allerdings so ein von denen kannst ja wohl tanken ne Würde ich jetzt sagen. Kannst du die tanken? 23. So, ein von denen wir ja wohl tanken können, ne? 41, 17. Ähm, ich muss dich mal kurz heilen. Packen wir dich mal hier in Wir müssen jetzt alle Leute da rechts haben. Ich habe den genau in der falschen genau an der falschen Stelle hier wieder platziert. Weiß nicht, wie ich das schon wieder geschafft habe. Ich wollte die eigentlich... da ja. so, wir wollen alle Leute rechts, war unten ist alles erledigt. Ja. Unten wird Rosemary die alle vernichten. Ja, Rosemary wird die alle zerstören. Du bist natürlich jetzt ein bisschen doof platziert, finde ich gerade. Kraft im Bolz. Ich muss jeden Katze mit denen ja machen. So, aber dann hatte ich gesagt, dich ne 23 19 nee, 7 18 schaden nur ist nicht gedoppelt nee. der eine typ kann ich nur erreichen perfekt machen wir dich trifft 100 prozent genau da will ich sehen ist irgendwas gegen drachen effektiv ja aber das ding ist zu schwer sein gesichtsausdruck ja töten so da falls euch aus irgendeinem Grund dafür scheiß ihnen anzugreifen kannst du auch machen ne? jetzt hier mit aus dann kann ich mal mein Langsam hätte ich doch vielleicht doch das Excalibur, ne? Da kann ich aber bestimmt auf dem, ne? Irgendwie nein, ich das. Weil irgendwie bringt dieser Wind nicht. Das ist nur ein Laus rauslüftchen. So, da haben wir den hier noch, ne? Und ja, aber oh, da wird jetzt unschön für die. Dann schaue ich das an. Ich natürlich mit ja treffen, ne? <lacht> So mehr Verteidigung, sehr cool, mehr Fähigkeit. Das sie heißt, wird wahrscheinlich treffen jetzt. Also immer schön, wenn du so eine einheit Taste sich um eine situation kümmert ne? normalerweise in feiern machen hat leute mal mit ihren schon überlevelten charakteren ne? dann schicken die ihre stärksten einheiten irgendwo hin und äh, diese kümmert sich dann um alles ja, und, ah, weil er jetzt da ist ruhig ich habe gerade fähigkeiten noch gelevelt mädchen erfahrene ein bisschen vor allem dem Spieler packen immer irgendwie voll ihre stärksten Einheiten irgendwo in eine Situation rein sich dann irgendwie um alles kümmern und ja das ist eine riesige Erfahrungspunktverschwendung finde ich so ja, die sind jetzt alle hier aber sie kann sich noch weiter um die Leute hier kümmern ich muss ja eigentlich nur da wegpacken so Situation immer noch im, im Griff so, jetzt haben wir sozusagen alle charaktere die sich hier um das kümmern müssen gregory kannst du jetzt mit excalibur irgendjemanden erledigen oh ja genau da will ich sehen aber natürlich reicht auch wieder nicht um ein punkt er so. muss ich ein paar mal angreifen damit sie der links bekommt äh, äh. Noch Flammen. Edelgart irgendwas. So, ähm... So, machen wir den hier kurz. Nicht töten. Danke. Dann, geh's, du hier? Dann gehst du mal hier rein. hörst ne? du damit eher... Ein AP wieder. Ey hat hältst du nicht aus hier? Ach, danke. Da. So, ich glaube, ich muss Anna ja irgendwie noch parat haben für diesen einen. Man den da unten wird glaub ich glaube nicht erreichen können. Ja. Also der Platz muss noch frei bleiben. Das heißt... Das also ich muss irgendwie schaffen. Genau. Erstmal also mache ich ihn ja Platz. Dann kann ich... Ja, ne? Äh... Kannst du mit dem Tomahawk ihn erledigen? Kannst du? Weg. da wird schwer schwierig. Weil so schwach sind die ja nicht ne? Jetzt nicht, als müsste ich einen unterlevelten Charakter hochleveln, der noch irgendwie der Dings drunter ist. Ne? Das ist jetzt nicht, als würde ich jetzt hier einen Ritter haben, ne? Also was, was Louis vorher war, ich, die ist schon der generell ne? Das heißt, ist klar, das jetzt nicht so unglaublich schwierig werden. So, so ich, ich erreiche sowieso niemanden anders, niemand anderen eh ja Das heißt, ich muss erst erstmal abschießen. oder Geld, ja. ja, gut. ja sie hat Schützen, auch nicht schlecht, ne? War sie auch im in der Awakening, ne? So mit etwas Glück. Ja, nee, reicht ja wieder nicht, ne? So zur Not habe ich noch immer eben mit dem Donnerschwert. Das heißt, hier kann ich ein bisschen ich kann ein bisschen lustig sein. Ich entscheide mich mal ein bisschen lustig zu sein. Jetzt freue mehr, ich kann nicht mehr. Aber ja, muss ja auch mal ein Killy abschrauben. So. Soll ich dich platten? Ja, aber ich habe Feuer. 98 wird ja wohl treffen, ne? Ja. Also. So, ich weiß, ich gerade mir schon wieder mein eigenes Grab, ne? Ich schaufle mir mein eigenes Grab. Aber bis jetzt ist es noch einfach. es ist noch sehr überschaubar gerade. jetzt kommt noch nichts Gemeines, ne? Sie, sie chillt jetzt hier wieder, ne? kümmert sich um die beiden, die können sie nicht mehr doppeln, weil weil die jetzt keine oder keine Felder mehr sind, ne? Von denen aus ich... das sind alles Frontkämpfer, ne? Ich kann durch da liegen lassen, ich kann los da liegen lassen. Ja. Dann schleichen wir uns so langsam mal hier entweder. So, er am besten jetzt ja hier angreifen können, ne? damit er halt wieder sein Ding voll bekommt, und selbst wenn Roy sich irgendwann mal bewegt, habe ich das Gefühl, dass ich das noch in Kontrolle ab. Und zwar, da gibt es einen ganz einfachen Grund für, ich glaube, das hat man schon mal in dem Spiel mit irgendjemand anderen. Wenn es soweit ist, werde ich sagen, mit live hat man das genau mit Lives Nebenquest ihr werde werd schon leicht sehen wie ich da wieder hand haben werde mit Roy, ne? ab, ab, egal ob der sich bewegt oder nicht ich werde da wieder perfekt verlieren können ja mit ihm so verstärkung Verstärkungppen cool dann gehen wir jetzt zurück Und dann packe ich mal einige Leute die ein bisschen Erfahrungspunkte brauchen ein so Silberbogen mit Merkrit mit 10 Merkred ne außer ich konter ich definitiv werde 40 Schaden Alter. Äh, du hast keine habe ich da keine Fernkampfwaffe gegeben doch was denn wurf mit 15 wird sowas von gedoppelt ähm, das sind 17 mal 2 wie viel Sch chancen hast du 16 was krit du 9 ja da war 17, okay null Ja, ich muss ein Ding wieder aufladen, ne, sein sein Tanz-Dingen, das heißt, das war kein Problem, kein Problem. Was mein Hauptcharakter hier, aha genau ein Punkt, warte mal, wo ist Ike, wo ist Ike? da habe ich gerade bewegt ja warte war oh, schade ähm, kann ich reichen <lacht> alle immer so, so ein millimeter zu weit entfernt der es nicht so. meine charaktere tun sehr viel schneller nachholen als ich gedacht hätte Ah ja, und ich habe den alten Momente gegeben, weil weil nicht. Ich habe mir halt gedacht, weil die halt so hinterher hängen mit ihren mit ihren Leveln. Dass diese paar Werte sowieso jetzt keinen Unterschied machen würden, deswegen habe ich in alten Moment gegeben, damit die halt heilen können und äh, und ja, support Supportpunkte sammeln können mit anderen Leuten. So. jetzt Wagen, ich bin ein Gott. Okay, immer noch keine Verstärkungsgruppen. So, mhm. knapp. Ah, ich kann eigentlich mit dir heilen, ne? So, ich habe genug magier um mich um die zu kümmern, ne? Wenn ich mich ein bisschen bewege dann ich mache das mal so die auch langsam auch so ein kill also hochzieht ich ziehe meine schwächen und einheiten da oben und die brauchbar sind in diesem kapitel ich bekommen so viele erfahrung von daher So, das muss ich eigentlich nur noch mich um diesen Schützen darum arbeiten. Äh, kannst du ihn angreifen, ohne ihn zu töten? Wahrscheinlich nicht. Ne, 13. Hm, selbst wenn du kritis lebt er danach noch. Also kannst du auch Crit, wenn du willst. Oh, habe ich nicht schauen aber so, ist seins noch mal ah ja cool stapelt sich das so, wenn ich das ein paar mal mache so du hast du bestimmt ein du hast keinen magischen stein muss aber angreifen mit ihm einmal einfach nur damit er seinen Dings wieder auflädt Gott ist nicht, ist nicht genug hey sehr gut okay für ist das ist eine gute Leistung so ähm 0... nachher ja, weil dann Dings ist, ne? Ja, das hier? Ein... gestohlener So, ja, ähm, 40. nicht ich das Wurfball wieder ausrüste, ne? Aber ist eigentlich egal, ob, ob ich ihn treffe dann nicht. Ich muss eigentlich nur dafür sorgen, dass ich überlebe. <lacht> Will eigentlich jetzt nur den Weg jetzt hier versperren? Gleich da kann man sich um den niemand ähm, Timera, hm, wenn ich das richtig anstellen, ne? ähm, nee, ich muss mich aber erstmal bewegen. aber so. so also alles was ich jetzt gemacht habe ist jetzt ging hier nur den weg zu versperren ne mit den beiden er überlebt hat ja ne? 23 17 mal 2 ja ich habe ich habe ihn abwurfball ausgerüstet das heißt er bekommt nicht weniger krit mehr krit chancen so temera ähm, ich brauche mal dich hier verlegung ich ja nicht hier verlegen machen, aber so und jetzt die Orkanaxt. axt Nein, ich meine ja, aber so ein bisschen brauche ich noch. Oh Gott, wenn er welche ne? ja, und ich kann ich eigentlich hier reinpacken und ne? sowieso keinen Schaden. Ich will da hinboxen. Vielleicht kann sich Gregory um den kümmern. Ich werde schon gern mit ihr den Kill abholen. Kannst du ihn nicht killen? keine chance gar nichts cool. irgendwas sagt mir mal hoch zu hochzuleveln als die anderen so, Tomorrow reicht auch ja da will ich aber ich wollte wieder treffen ne? ich jetzt hier mit aus so. Mädels, trefft mal bitte. Aha. Ah, oh. oh, so was von klar. Na gut, dann kann mal ruhig um den. Ich muss kurz vom Level ab. Andreo kann heilen Erfahrungspunkte beholen. Wow, oh, mein Gott. Gut, ich halt noch ein bisschen Schaden. Oder auch nicht. Oh. Schon mal damit 12 Jetzt werde ich noch beliebter sein. So, dann. punkte war ich voll schwachsinnig nicht ne das hat nur wegen der erfahrungspunkten weil ich nehme an der bekommt nicht so viel erfahrung wenn er Madeleine heilt sie hat noch auf level 1 rum hockt er ist aus dem wald er ist aus dem wald rausgegangen ist dann so kapie ich den erledigt mit ihm immer noch keine Bewegung hier. So. Jetzt passt mal auf, was ich jetzt hier machen ne? So. Und jetzt mache ich etwas, was ich... Weil ja nicht... wie man das offiziell nennen würde. Aber machen wir das mal, ne? so. Jetzt fahren wir ein paar Erfahrungspunkte an dem. Wo ist äh, sie? Sie ist natürlich wieder ein bisschen zu weit weg. Wo ist Temera hier? So. Ich hätte gerne mit kaya ja auch. Und ja. Ähm, der Typ ist jetzt gefangen und kann nichts machen. <lacht> Den habe ich nicht zum ersten Mal. Habe schon ein paar Mal gemacht irgendwann aber ja er kann sich jetzt nicht mehr bewegen <lacht> und er kann auch niemand angreifen weil wir als jetzt hier alle im kreis haben und er hat nur einen bogen das heißt ja der kann er kann uns jetzt nicht angreifen der ist jetzt hier gefangen ich tun ja old school hier hochleveln ja, Ah, so jetzt. Okay, Ach nicht. Okay, jetzt hast du auch noch für einen zukommen also, kann Gregory noch ein paar Erfahrungspunkte hier abholen. Zo die kann man jetzt eigentlich auch immer jetzt überspringen ne? also ne hebt seinen Stab und halt jemanden ja kennt man ne okay da ja. ja, dann stellen wir ja da ja. kannst du sie angreifen. sie in Reichweite ist das einzige. Jetzt kriege ich nicht mein Speed-Bonus, weil ich nicht den angefangen eingeleitet habe. Okay, immer noch niemand hier. Bis jetzt läuft alles perfekt. Ne? Gegner scheinen sich nicht bewegen zu wollen. Wir sind doch gar nicht so viele Gegner. Jetzt suche ich nachdenken, ne hier Jetzt noch ein Schütze, was um den kümmern. Man... Mit wen allerdings, ne aber ich weiß schon. Mittlerweile weiß ich doch wieder. Das Spiel tickt ne irgendwas sehr mieses. Wird hier sowieso jetzt gleich kommen. Ne? Ich tue mich doch immer irgendwie ja voll in Gelassenheit hier. Ich tue mich doch hier mal voll äh, entspannen ab irgendeinem Punkt. Und da kommt irgendwas super mieses, was mir ja den ganzen Tag versauert, was mich immer dann irgendwie zu diesen Kapiteln zurückblicken lässt, als wäre es irgendwie das Schlimmste aller Kapitel. So. Ja, die haben so ein, so ein auflade -Ding in der direkt vor so einem Dorf platziert. Im Sinne von A, ah, du musst die Dörfer retten, aber nicht wirklich. Aber wenn du es machst, dann... warum es du was? So, immer noch nicht. So, mein Plan wäre jetzt ihn ja vorzuschicken, ne? Ähm... 110, okay, da wird niemand ausweichen. So, du hast keine... Langstrecken. Langstrecken. Du hast keine fernkampfer für sich gerade. So und die, sie habe ich nicht mit Dings hochgehalten weil ich, weil ich mit ihr heim wollte, ne? Um die Kaya aufzuladen und für fahrspunkte So, ich bin natürlich wieder ein zu weit entfernt, ist klar. So, mein Plan wäre. Ich habe übrigens immer noch nicht ausprobiert, wie das mit dem Dings funktioniert. Ne? Ich muss das mal ausprobieren, ja. So, ähm, wenn ich euch anlocke. Ich würde am liebsten schon im nächsten Zug dann sicher gehen, dass ich das überlebe, äh, dass ich die erledigen kann. noch bin noch so weit entfernt, Gregory. Ich brauche dich doch hier. ich habe richtig doch mal so mag ich dich hier hin? ne? einer schild aber warum nicht ich habe einen langen schwer sogar es war auch alles andere ja gerade Ich meine, du bist ja nicht erledigt, also ne? nur weniger Schaden wegen mein Hauptcharakter, der direkt dann neben und nicht anfeuert. So. Ja, und die sollen sich mal wagen, sich näher zu bewegen. Dagegen ist das, was ich hier im DLC gemacht habe, ein Klacks. Genau, das meinte ich, ne? Vom DLC hier zu denen hier zu springen, ist wahrscheinlich ein riesiger Unterschied so in Schwierigkeit, ne? habe ich mir schon gedacht was auch immer jetzt hier kommt es kann unmöglich so schwer sein wie der dlc ja. ich in den Wald rein Nein, da ist ein bald sicher ja jetzt erst so hahaha ha, ha, ha. jetzt kommen sie wieder Ey. okay da war jetzt schon wieder ein bisschen Da war jetzt schon wieder so ein bisschen, ne? Das musste er ja natürlich jetzt wieder kommen, ne? Oh mein Gott, bin ich froh, dass ich mit ihm tanzen jetzt hier gerade habe, ne? Da werde ich jetzt sofort von einsetzen. So. Ich fasse das einfach wieder nicht, Soll ich mal, diese Situation schon wieder an, ne? Mein Gott, ich mache einmal den Mund auf, ne? So, ja, kann jetzt eigentlich nicht mehr so schwierig sein. Ne? Da kommt wieder so ich So. Das ist ein Altrap hier, der ist nicht effektiv gegen Lachen. Ne? Nur gegen Pferde. Hm. So da oben, die werde ich mich nicht erreichen. Ne? Ne, die können wir, die können chillen da oben. So, wir machen Folgendes. Ne? Ich mache erstmal einige von euch hier platt. Ne? Ich mache wie ihn, ja. Schön. Oh, hier schon zwei level Ups hier bekommen. Sie kriegen aber auch echt kein Glück, ne? So cool. So, dann muss ich. Ich habe ja jetzt so gemacht, dass ich, natürlich ich jetzt für für Anna und wen auch immer ich jetzt hier alles platziere tanze, ne? So, dich krieg ich kriege glaube ich nicht down. ne ich werde ich wahrscheinlich benutzen um hier hm, steht natürlich wieder voll gut da ne? so, kann ich dich erledigen <lacht> Nein, natürlich nicht ah, fast ah, aber ich kann auch ich kann ich auch garantiert erledigen indem ich einfach aber ah. so also. Ich ja, lieber gern garantiert. Ich wollte eigentlich für sie auch tanzen, aber. Aber lieber so. So. Wart mal Entschuldige, was? Ähm. Oder oh, sind Wälder? Die kann ich so oder so erreichen. So, ähm pack dich mal hier hin, ne? Damit du halt für den den Weg versperrst, ne? Was sind hier mit? Nicht gut. Kann ich mit der Feuerlanze den Typ erledigen? Nö. ich kann gar nicht vor Anna tanzen, sehe ich gerade. Weil ich kann dann hier, also ich meine, ich kann schon für die tanzen, aber so, eine Sekunde. Oh, perfekt. Planänderung. Nein, um einen Happy. Boah. Du machst mich hier gerade völlig. Mach das einfach mal. Eternity. Was bedeutet das für mich jetzt? Ich verstehe gar nicht, wieso wieder das, wird das hier so funktioniert. Gerade alles ne? Schwert Magie als Combo, klar, ja, klar, macht das einfach mal. So, sie ist jetzt auch mit ihm verbunden, ne? Also, was, die Situation war eigentlich gar nicht so schlecht. So, haben die danach jetzt noch ihren Dingens? Oder? Ich verstehe gar nicht, wie mit den Anzeigen jetzt wieder funktioniert. Also wenn ich jetzt mit ihm mit dem verbinde... So, habe ich jetzt sofort bekommen, weil die beiden miteinander verbunden waren. Es sind so viele Fragen gerade, ne? Über die Funktion, wie das hier funktioniert. So. So. Ich glaube, ich tue dich hoch. So, perfekt. Dann nehmen wir ihn ja. nur tanz Wir sind einige Auflade Dinger. Tatsächlich kann ja schon leicht wieder. So, dann müssen ihn eigentlich ein volles Level abgeben. So 100 Erfahrungspunkte so ne. So mindestens. Ich weiß nicht, ob man mehr als 100 Erfahrungspunkte bekommen kann in dem Spiel. man ich dem sehr stark an, mich Aber war eine Menge Erfahrungspunkte. Ja, cool. Ja, Fähigkeiten. Da geht noch mehr. Ja. Ja, sie kann sich um ihn kümmern. Aber sie kann sich bestimmt auch irgendwie um die Leute kümmern. Ne? Oh, und was ist das denn? Warte, warte, ich gerne. hatte ich weiß nicht wo die stärke auf einmal herkommt Ach, durch tanzen stimmt Hab ich ganz vergessen die werte werden ja erhöht durch tanzen Den drachen hat benutzt, ne? gedacht. sehr cool So, die beiden sind aus der Reichweite sehr cool So, die situation ist eigentlich schon relativ entschärft hier würde ich sagen so kannst du dich um was einen magischen stein das reicht natürlich wieder nicht außer also du krittest, aber irgendwas sagt mir du wirst nicht so. oh wow. was zum man müsste auf einmal auf tanzen Verdammt. Äh... Äh... Das ist ja doch bestimmt nicht mehr bewerkstellig. Ne? Das ist für mich zu 100%. Oh ja. So, dann gehst du hier hin. Ne? Maglasiert ihn ein bisschen. Ja, ja, ja. Wow. 79 Prozent ausgewichen. So, oh Gott, wollte ich jetzt noch mal dich wollte ich angreifen, ne? Einmal darfst du kritten. Einmal darfst du kritten, okay. Einmal. Okay, ist auch okay, glaube ich. Warte, okay, ne 42 jetzt gemacht, ne? Okay. Dachraum konnten sie nicht erreichen, ne? Die <lacht> Oha, daneben hm. oh, ich habe was gefunden was ist das ist aber nicht so gute level ab im moment oh. kannst sie erreichen verdammt aber ist okay ne? 39 23 ja ist okay ne? jemand müsste ich um den ja noch kümmern perfekt So, man schon sagen ja treffen ne? dafür Ausprobierung mit meinen mein Dings jetzt gebracht mit den emblemen ja von meinem Hauptcharakter jetzt hat halt voll gebracht gerade so unbeabsichtigt so wenn ich das richtig anstelle, dann kann ich euch doch alle so irgendwie platzieren dass ihr auf niemanden losgeht ne? Aber warum machen? Wenn ich auf dich auf erledigen kann, ne? okay. Solange ich den anderen erledige, solange ich einen von ihnen erledige, ist halt okay. aber Sag. Sag nicht. Nicht notwendig. also irgendwie ironisch, weil von ihr habe ich doch die Orkanax. Ne? dass sie jetzt irgendwie das Ding benutzt. Irgendwie hat irgendwas poetisch Sand, ich glaube ich null Schaden nehme ich. Am besten jetzt, wenn du natürlich auf Madeleine losgehst. Ne? So, Na, ich pack mal alle hier raus. Ach, das heißt, eigentlich ist jetzt nur noch Madeleine. Nein, immer ja, mal noch Dings, ja. Na weißt was? Geh auf einer los, ne? den stahlbogen ausgerüstet lassen kann halt nicht kontern aber lass mir den typen am leben damit madeleine sich um den quad mein gott ist die kv Da waren ja auch noch welche. Habe ich mir dran gedacht.